Siebenfache Überlegenheit. Der Mensch als multiples Wesen. Wir kennen den Begriff multiple Persönlichkeit ja erst aus dem psychiatrischen Sektor. Daraus allerdings abzuleiten, dass es sich bei multiplen Persönlichkeiten ausschließlich um krankhafte Menschen handelt, das ist eben ein krass fataler Irrtum. Wie du? zahllose Apps auf dein Handy herunterladen kannst oder immer wieder neue und noch fantastischere Software auf deinen Computer runterziehen kannst, so ist dir auch im Geist nichts mehr unmöglich heißt das. Schnallt euch bitte während meiner gleich folgenden Sonderstudie etwas an, weil wir brechen jetzt gefühlt wieder einmal ein Tabu. Doch das muss jetzt sein, weil die Menschheit Nämlich von strategischen Panikmachern, von Seuchen erfinden, von Kriegstreiben, von finanziellen Abzocken und dergleichen mit Sicherheit noch völlig aufs Blut geschändet werden wird, wenn die Menschheit jetzt nicht endlich ihre angeborene Wehrfähigkeit von Neuem entdeckt. Ich sage von Neuem. Legen wir also gleich los, indem wir zuerst einmal das grundlegende Geheimnis wiedererkennen, wer wir eigentlich sind, wie wir beschaffen wurden. Schon in 1. Mose 1.26 wurde uns unsere Beschaffenheit ganz offen bezeugt. Ich zitiere, achtet bitte auf den Plural, auf die Mehrzahlform. Und Gott sprach, wir machen Menschen in unserem Bild, in unserer Gleichheit, und sie sollen herrschen. Oder eine andere Stellung, Gott schuf den Menschen analog seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn. Also da Gott gemäß diesem Vers ein multiples Wesen ist, sind darum auch wir Menschen als multiple Wesen erschaffen worden. Erkennt das? Denn wir sind laut hebräischen und griechischen Urtexten ja nicht bloß Gott ähnlich, sondern in exakter Gleichheit Gottes erschaffen worden. Aber weil man infolge kaschierter Urtexte so etwas bislang noch nicht einmal denken durfte weiß ich natürlich, wie dieser Satz jetzt auf meine Zuhörer wirken muss. Also während die einen unter einer multiplen Persönlichkeit noch gar nichts sich vorstellen können, ist diese für andere ein ausschließlich krankhafter Mensch. Und das ist vorerst einmal korrekt, ist absolut in Ordnung so. Weil wir kennen den Begriff multiple Persönlichkeit ja erst aus dem psychiatrischen Sektor. Daraus allerdings abzuleiten, dass es sich bei multiplen Persönlichkeiten ausschließlich um krankhafte Menschen handelt, das ist eben ein krass fataler Irrtum. Klären wir daher zuerst einmal ab, wie man multiple Persönlichkeiten bislang erlebt und kennengelernt hat. Dazu einige Negativbeispiele voran, sowohl aus der Bibel als auch aus der medizinisch- oder psychiatrischen Praxis. In Markus 5,9 hören wir Jesus sagen, er fragt einen Menschen, was ist dein Name? Und der gibt ihm zur Antwort, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Der Ausspruch, wir sind viele, das ist das Indiz auf eine multiple Persönlichkeit. Da spricht zwar mit anderen Worten nur ein einzelner Mensch dem Körper nach, aber er gibt an, dass er aus vielen Personen besteht. Im Negativbereich multipler Persönlichkeiten spricht man daher von Belastungen, von Besetzungen oder gar von dämonischen Besessenheiten. Dass dämonisch Besessene aber nicht bloße Hirn- und Wahrnehmungsstörungen haben, zeigt jeweils der Verlauf ihrer Befreiung. Ganz deutlich übrigens. Hier eines der zahllos praktischen Beispiele aus der Bibel, das uns auch zeigt, in welchem Umfang ein einzelner Mensch zugleich aus mehreren oder vielen Persönlichkeiten bestehen kann. Ich zitiere Markus 5 ab Vers 12. Und sie baten ihn und sagten, schicke uns in die Schweine, damit wir in sie hineinfahren. Und Jesus erlaubte es ihnen. Und die unreinen Geister fuhren aus, die unreinen Geister, habt ihr gehört, fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See, etwa 2000, und sie ertranken in dem See und ihre Hüter flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land, und sie kamen, um zu sehen, was geschehen war, und sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, bekleidet und vernünftig da sitzen, und sie fürchteten sich. Seht ihr, dieses eine Beispiel soll genügen, um zu zeigen, dass eine multiple Persönlichkeit tatsächlich aus bis zu Tausenden realen Personen, Persönlichkeiten, sprich Geistern, zusammengesetzt sein kann. Seht ihr das? In diesem negativen Extrembeispiel dürften es so in etwa so viele gewesen sein, wie hernach die Schweine in den Abgrund gestürzt sind. Legion war ja der Name, der Sammelname dieser multiplen Unterbewohner. Und zu jener Zeit in diesem Umfeld zählte eine römische Legion. Etwa 3000 Mann. Michael Talbot beschreibt in seinen psychiatrischen Studien über die Multiple Persönlichkeitsspaltung, also kurz MPS, einen Zustand, der den nachhaltigen Einfluss des Geistes auf den Körper veranschaulicht. Beispiel in seinem Buch. Das holographische Universum werden sogar unzweideutige biologische Veränderungen beschrieben, die bei multiplen Persönlichkeiten auftreten, sobald die, diese inneren Persönlichkeiten wechseln. Ja? Also selbst, selbst medizinische Probleme, sprich Krankheiten sind auf der Stelle verschwunden in dieser Studie, sobald eine andere Unterpersönlichkeit die Dominanz in einer multiplen Persönlichkeit übernommen hat, in einer Person. So kann durch einen Persönlichkeitswechsel zum Beispiel ein Betrunkener auf der Stelle nüchtern werden. Warum? Weil die verschiedenen Unterpersönlichkeiten auch ganz unterschiedliche Laster oder Bedürfnisse in sich tragen. Sie reagieren zum Beispiel völlig unterschiedlich auf Arzneimittel oder Beruhigungsmittel und so weiter. Dr. Bennett Brown hat von einem Fall berichtet, in dem 5 Milligramm des Tranquilizers Diazepan äh, die eine Unterpersönlichkeit ruhig gestellt hat, während unter der Dominanz einer anderen Unterpersönlichkeit sogar 100 Milligramm kaum eine Wirkung zeigte. Kennen wir aus unserer Reha Zeit zu genüge dieses Phänomen. Es war aber eine und dieselbe Person, das muss man verstehen. Selbst beim Sprechen zeigen verschiedene Unterpersönlichkeiten verschiedene Stimmfrequenzen und Lautstärken und so weiter, noch vieles mehr. Also selbst zuckerkranke Personen zum Beispiel können bei einem Unterpersonenwechsel, auf der Stelle von Zucker geheilt sein, während aber zugleich mit dem Wechsel auch eine ganz andere Krankheit plötzlich auftauchen kann. Das sind Studien, versteht ihr. Dasselbe kann über jede Form von Krankheit gesagt werden. Übrigens handelt es sich nun um schwere medizinische, um psychische, epileptische oder was auch immer für Leiden. Kurzum, jede böse oder kranke Unterpersönlichkeit. Bringt immer sowohl ihren Charakter als auch äh, ihre Qualen nach ihrem Schweregrad mit sich. Ja. Eine gesunde, dementsprechend Unterpersönlichkeit, ihre Art der Gesundheit bringt sie mit und so weiter. In Matthäus 12, ab 43 erklärte Jesus, dass eine multiple Persönlichkeit mit einer negativen Besetzung, zwar von ihren Unterpersonen befreit werden kann, dass diese Befreiung aber sehr gut behütet werden muss. Ich zitiere ihn einmal. Er sagt, wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, also das ist ja der Besessene, das Haus, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich herausgegangen bin, und dann sagt Jesus, und sollte er, wenn er kommt, dieses Haus leer, gekehrt und geschmückt – das meint einladend ja, – vorfinden, geht er sogleich hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, übler als er selbst, und sie gehen hinein und wohnen dort, und das Ende jenes Menschen wird schlimmer sein als der Anfang. Zitat Ende. Das kennen wir aus der Praxis unter dem Begriff Jojo-Effekt und, und, und. Ja. Bevor ich zum eigentlichen Kern dieser Lektion komme, noch ein Beispiel aus der Seelsorge und unserem politischen Alltag. Im Satanismus missbrauchen Satanspriester zum Beispiel ihre Opfer nicht nur bis aufs Abscheulichste und quälen sie bis aufs Blut, sondern sie versiegeln diese dadurch auch noch zugleich. Wie soll das gehen, fragst du dich? Ganz einfach. Die Opfer werden derart intensiv gequält, dass sie ganz von selbst innerlich in eine andere Persönlichkeit flüchtet. Seine Flucht, eine multiple Persönlichkeitsspaltung findet statt mit anderen Worten. Und dann eben von tausend missbrauchten Personen kann dann kaum eine mehr hinterher mit völliger Gewissheit sagen, dass sie diese schrecklichen Dinge auch tatsächlich erlebt hat. Das ist dann nachher das Problem. Auch die untersuchenden Instanzen werden noch vorher auf die Persönlichkeitsspaltung dieses Menschen aufmerksam und Lässt sie dann einfach völlig irre erscheinen. Und das ist dann die Ohnmacht, versteht ihr? Ohne jetzt an dieser Stelle auf die Frage einzugehen, wer genau diese neue Persönlichkeit dann plötzlich ist und woher sie kommt, gilt es hier nur einmal nüchtern festzustellen, dass so etwas nicht allein möglich ist, sondern dass es auch tagtäglich geschieht, und zwar vielerorts. Dieses satanistische Prinzip wird aber leider auch an ganzen Volksgruppen und Nationen angewandt – wir kommen jetzt zur Politik ja? – zurzeit gerade in der Corona- und Kriegstreiberpolitik. Zur Durchsetzung ihrer satanischen Weltdiktatur wenden die in Kla.TV immer wieder offengelegten Drahtzieher z.B. typisch satanistische Folterrituale an, und zwar mit ganzen Völkern, um die Völker gleichsam mit ihren Geistern zu programmieren. Ja, denn man kann multiple Persönlichkeiten auch ganz gezielt kreieren. Das ist dann das Problem, das wir haben. Acht solche multiplen Besetzungsverfahren ja, werden seit 2019 mit den aktuellen Corona-Maßnahmen weltweit angewandt und zwar gezielt. Unter KLATV der Nummer 22588 findest du eine kostbare Zusammenfassung der... Expresszeitung Nummer 43, die diese multiple Volksprogrammierung unter einem anderen Begriff, und zwar unter dem Titel Corona Massenpsychose aufgearbeitet hat. Diese Sendung zeigt dir, wie derzeit gerade die Persönlichkeit ganzer Völker aufgespalten wird. Ich äh, zitiere nur die acht Punkte, die dort tief, tiefer behandelt werden. Erstens, wie werden die Völker... Umprogrammiert. Erstens durch erzwungene Isolation, Monotonie und Sinnesentzug, zweitens durch Monopolisierung der Wahrnehmung, drittens durch erzwungene Erschöpfung, durch Entkräftung, viertens durch ständiges Drohen, Bedrohungen, ja. fünftens durch gelegentliche Nachsichtigkeit. Das heißt, die Täter werden ab und zu als auch milde. Ja. Allerdings nur kurz und um aus taktischen Gründen, so wie gerade jetzt in dieser Pause, die wir gerade haben. Sechstens durch Demonstration von Allmacht und Allwissenheit, ja, der Vorvolksprogrammierer. Das heißt, den Opfern wird ständig eingebläut, dass jeder Widerstand zum Vornherein endgültig zwecklos ist. Siebtens werden die Völker umprogrammiert durch gezielte Degradierung. Das heißt, den Völkern wird mittels erniedrigender Strafen und vielerlei mehr jede Hoffnung auf eine wiederkehrende Normalität zum Beispiel genommen. Achtens, achte Foltermethode durch die Durchsetzung widersinnigster Verordnungen. Das heißt die so äh, dirigierten Völker müssen laufend stumpfe, nutzlose Protokollregeln einhalten und dadurch werden sie da so daran gewöhnt, Befehle ihrer Beherrscher einfach blind auszuführen, egal wie sinnlos sie, sie auch sein mögen. Denk gut darüber nach, was hier gesagt wird. Hier zeigt sich schließlich äh, der eingeschleuste Geist dieser hinterhältigen Weltbeherrscher als neue multiple Persönlichkeit sozusagen in all diesen wehrlosen Menschenmassen so wird also gerade in unseren Tagen eine totalitäre Staatsmacht eingeführt auf so einem Weg überlegt wer uns da regiert wenn wir hier nicht gewinnen also ganz grundsätzlich muss an dieser Stelle aber endlich gesagt werden dass eine multiple Persönlichkeitsspaltung einzig nur deshalb zustande kommen kann überhaupt zustande kommen kann und hier kommt jetzt der gefühlte Tabubruch ja. warum weil wir Menschen ganz grundsätzlich zu einer multiplen göttlichen Entfaltung konzipiert und geschaffen sind. Habt ihr das gut verstanden? Das bedeutet, dass wir von Grund auf wir Menschen ganz prinzipiell dazu bestimmt sind, uns als multiple Persönlichkeiten zu entfalten. Nur natürlich niemals in zwanghafter Verbindung mit bösen, unreinen oder sonst wie üblen Geistern, oder? Etwa mit Teufeln, Dämonen, Vampiren und so weiter, ja? die dann ihre Opfer vergewaltigen, mit Passivität belegen oder wie Marionetten missbrauchen. Davon reden wir nicht. Ich zeige euch jetzt aber an einigen weiteren von mir überarbeiteten Urtexten, dass die Bibel vielschichtige Hinweise zu unserer Entwicklung als multiple Wesenheit enthält. Wir sind multiple Wesen, versteht ihr. Und hier gerade einige davon. Zum Beispiel Offenbarung 3.1 gibt es so einen Hinweis. Ich zitiere mal dort. Da heißt es unter... Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, jetzt hört wieder gut zu, dies sagt der, der die sieben Geister Gottes hat. Da hat einer sieben Geister Gottes, hört das hin. Ja? Oder Jesaja 11, ab Vers 1, das ist eine Prophetie, die damals auf Jesus, 600 Jahre vor auf Jesus äh, gemacht wurde. Heißt es, und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Jetzt hört wieder gut zu. Und auf ihn niederlegen wird sich erstens der Geist des Herrn, zweitens der Geist der Weisheit, drittens des Verstandes, viertens der Geist des Ratens und fünftens der Kraft, sechstens der Geist der Erkenntnis, siebtens der Geist der Furcht des Herrn. Habt ihr das gut mitgekriegt? Auf Jesus können sich sieben Geister niederlegen, Heißt das. Ich komme noch dazu, was das ist. Aber jetzt heißt es in Bezug auf uns, Römer 8.29 im Neuen Testament, ich zitiere wieder, denn die, von, die, denn die Gott vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu sein, zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Was heißt das? Das heißt mit anderen Worten, Jesus war nicht bloß ein einzigartiger Sohn Gottes und Retter der Welt. Ja? Er war allem voran der erste Repräsentant wahren Menschseins. Das bedeutet das, versteht ihr? Er wollte diese Welt noch nie sofort oder gar durch sich allein aus dem Dreck ziehen, sonst wäre es ja längst zum Himmelreich geworden. Ist uns sicher klar, oder? Er legte zur Errettung der Welt lediglich einen ersten Eckstein, und zwar durch sich selbst. Er legte diesen Grund als, ich sag's mal so, als Modell wahren Menschseins, ja, um zu demonstrieren, wie Gott uns Menschen allesamt von Anfang an gedacht und auch erschaffen hat. Und das ging es. Darum bezeichnete Jesus sich selbst fast ausschließlich als Des-Menschen-Sohn. So können wir es allein in den vier Evangelien etwa 70 Mal lesen. Und Eisen hat Jesus betont, dass wir in dieser Welt in allem gleich wie er sein sollen. Die Bibel ist voll davon. Johannes 14,12 nur ein Beispiel, Zitat Jesus, Wer mir glaubt, sagt er, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere oder wesentlicher als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Oder Matthäus 5:14 ganz krasser Ausspruch aus seinem Mund, ihr, sagt er zu uns allen, zu uns Menschen, ihr sollt daher vollkommen sein sein, gleich wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Was ist das für ein Wort? Hört ihr das? Alle Menschen. Ja? Auch durch seine Apostel belehrt er uns beharrlich äh, über unsere göttliche Natur. Wörtlich übersetzt, aus dem 2. Petrus 1,4 zum Beispiel, sagt der Apostel, damit ihr als Teilhaber der göttlichen Natur hervorgehet. So wörtlich. Oder 1. Johannes 4,17 steht geschrieben, gleich wie er, also wieder der, der, so der Sohn Gottes, ja, gleich wie er ist. So sind auch wir in dieser Welt. In dieser Welt. Also nicht erst im Himmel. Irgendwann, versteht ihr? So steht es geschrieben, überall. Oder nach Apostelgeschichte 8, äh, 17, 28 leben wir Menschen alle in Gott drin, werden alle von Gott bewegt und äh, sind auch seines Geschlechtes, heißt es dort. Wörtlich sogar, wir sind auch seiner Gene. Ja? Also mit diesen Vorbemerkungen gehen wir jetzt aber endlich zum eigentlichen Thema über. Jetzt kommen, kommen wir nämlich erst zum Punkt. Und ich habe jetzt eine wirklich gute Neuigkeit. Seht ihr, jeder einzelne Mensch unter diesem Himmel, jeder, auch du, ist dazu vorgesehen, seine Persönlichkeit mit sämtlichen Tugenden Gottes anzureichen. Das meine mit sämtlichen Persönlichkeitszügen Gottes, Und die das, damit sie ihn befreien, ihn befähigen, ihn mit Gottes Tüchtigkeiten heißt das, und Vollkommenheiten aufrüsten, ja, sprich vervollkommenen, jedes Menschen Sinn und Berufung. Um es mit den symbolischen Bildern der vorher genannten Texte noch mal zu sagen, der Mensch soll nicht allein äh, bei seiner Grundausrüstung von Geist, Seele und Leib stehen bleiben, er soll der gesamten Fülle Gottes teilhaftig werden sprich den sieben Geistern Gottes, wie sie sich in Jesaja, 1, äh, Jesaja 11 auf den Spross niederlegen konnten. Dort, ja. Und natürlich die Zahl 7 ist nur eine Symbolik, versteht ihr? 7 beschreibt in der Symbolsprache immer nur eine Gesamtheit, also hier in Jesaja 11 zum Beispiel die Gesamtheit aller Geister Gottes, das sind alles nur Wörter, versteht ihr? Ja. Also sprich aller Persönlichkeiten Gottes, weil er ein multiples Wesen ist, hat er unzählige Persönlichkeiten, die ihn zu einer Person machen. So wie also ein Besessener auf der Negativseite ohne weiteres eine ganze Legion, also sprich 2000 oder mehr in übel vergewaltigende Geistwesen, Persönlichkeiten in sich vereinigen kann, so können wir Menschen äh, potenziell tausende und noch mehr der göttlichen Eigenschaften, der guten Eigenschaften Gottes in uns aufnehmen, die uns dann durch und durch befreien, uns vollständig zu uns selber machen. Ja, in unserer göttlichen Vollgestalt, zu der wir geschaffen sind. Und seht ihr, je mehr göttliche Persönlichkeiten in uns wohnen und wirken, desto mehr erleben wir aber eins zu eins uns selber, ich sag mal quasi uns selber in Topform. Na? Du erlebst nicht was Fremdes. Du erlebst dich dann, oder? Und dank unserem Computerzeitalter können wir uns das jetzt vielleicht viel besser vorstellen, als frühere Generationen das tun konnten. Also, bildlich gesprochen, wie du zahllose Apps auf dein Handy herunterladen kannst oder immer wieder neue und noch fantastischere Software auf deinen Computer runterziehen kannst, so ist dir auch im Geist nichts mehr unmöglich, Heißt das. In derselben Weise, versteht ihr das? In der biblischen Sprache ausgedrückt, dem Glaubenden ist alles möglich, so steht es geschrieben. Oder um es mit Kolosse 2.9 zu sagen, ich zitiere, denn in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leiblich in dich hinab oder herab. Ja, und ihr seid in ihm vervollständigt worden. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Seht ihr, diese Worte bekommen erst in unserer Zeit so richtig Gewicht. Ja. Und warum diese Feststellungen und Erkenntnisse über unsere multiple Grundbeschaffenheit gerade in unseren Tagen so wichtig ist, das sage ich dir jetzt, ja, weil wir angesichts der Völkerumprogrammierung, die gerade durch die genannte, äh, genannten weißen Foltermethoden erzwungen wird, weil wir entweder einen Totalzusammenbruch erleiden werden oder dann durch diese satanischen Praktiken, zu multiplen Persönlichkeiten vergewaltigt werden. Versteht das jetzt bitte. Und dies freilich aber nur, solange wir nicht wissen, wie wir unsere göttlichen Persönlichkeiten in uns aktivieren können. Ja, und gerade hier, sage ich, kommt jetzt die beste Botschaft, der beste Teil. Was ist der? Wir können unsere vorherbestimmten göttlichen multiplen Persönlichkeiten gar nicht ohne Krise und ohne Druck von außen in uns aktivieren. Habt ihr das gut verstanden? Um es ganz präzise auf den Punkt zu bringen, gerade diese weiße Folter durch unsere Folterknechte, wie sie jetzt gerade angewandt wird, bildet gleichsam auch eine Gebärmutter für unsere multiplen äh, göttlichen Persönlichkeitsrechte, dass wir da reinkommen. Versteht ihr das? Wir erlangen diese allerdings wirklich nur, wenn wir auch ganz bewusst und gezielt in diese hineinfliehen. In die göttlichen. Ja. Oder mit den Worten des Apostel Paulus ausgedrückt, wenn wir unsere göttlichen multiplen Persönlichkeiten als den neuen Menschen anziehen, so lesen wir es unter anderem in Römer 13, 14, wörtlich zitiert, heißt es dort, zieht den Herrn Jesus Christus an ja, und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch in die Begierden hinein, ich würde sagen, in die Persönlichkeiten der Begierden hinein. Das zeigt, man kann auf, nach unten oder nach oben fliehen. Aber es gibt kein neutrales dazwischen, versteht ihr? Also genau betrachtet ist eben jeder sogenannte Charakterzug oder jede sogenannte Fähigkeit und so weiter in Tat und Wahrheit eine Person, ein Geist. Versteht ihr das? Ja? Kurzum, wir wurden dazu geschaffen, alle wir, um alle Persönlichkeiten des lebendigen Gottes in uns drin zu aktivieren, gleichsam als unsere erweiterte Persönlichkeit das ist unsere Bestimmung und es sind uns dabei keine Grenzen nach oben gesetzt. Unser begrenzter Aufstieg nach oben ergibt sich allerdings nur durch Mangel an Geburtswehen. Das muss uns mal klar sein. Jetzt aber, wo uns übelste Mächte bedrängen, um ihre dämonisch multiplen Persönlichkeiten in uns zu installieren. Sage ich, können wir jeden Druck dazu nutzen, um gleichsam die sieben Geister Gottes in uns zu aktivieren. Merkt auf, es läuft auch in der Geisterwelt, genau wie in den Bewegungsgesetzen, die z.B. Newton entdeckt hat, nur siebenmal besser zu unseren Gunsten. Aber jetzt zuerst einmal, was hat Newton eigentlich entdeckt? Ich zitiere ihn mal. Er sagt, jede Kraft erzeugt immer eine Gegenkraft als Gesetzmäßigkeit, die gleich und entgegengesetzt gerichtet ist. Die beiden Kräfte, die zwei Körper gegense gegenseitig aufeinander ausüben, sind immer gleich groß und entgegengesetzt, gerichtet. Während sich also in der irdischen Physik Bewegung und Gegenbewegung immer genau entsprechen, wird hinsichtlich der Bedrängung der göttlichen Rechte, unserer göttlichen Rechte oder Geisteskräfte, immer eine siebenfache überlegene Geisteskraft freigesetzt. Das ist die gute Neuigkeit. So wird es seit Jahrtausenden in 5. Mose 28.7 zum Beispiel bezeugt. Da steht geschrieben, Hör es jetzt für dich, ja? Der Herr wird deine Feinde, also deine jetzt, ja? Deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahin geben. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf sieben Wegen werden sie vor dir fliehen. Ja? Seht ihr, eine einzelne Kraft gibt es mit anderen Worten auch im Bereich des Geistes und des geistlichen Kampfes nicht. Ja? Sämtliche Kräfte erscheinen mit anderen Worten immer paarweise. Die Göttlichen allerdings in siebenfachen Überlegenheit als die ihnen entgegengesetzten üblen Kräfte. Das ist das heilige Gesetz. Ja. Wenn also, wie gerade in der gegenwärtigen Pharma, Impf hetzjagd oder Kriegstreiberei, satanische Kräfte wirken, die unsere eigene Weisheit, unseren eigenen Verstand bei weitem übertreffen, das heißt jeder, jeden Rat, jede eigene Kraft und Erkenntnis lähmen und uns in Furcht und Schrecken versetzen, genau dann kann sich an uns äh, in siebenfacher Weise Jesaja 11 erfüllen. Versteht ihr? Vers 1. Aber vorausgesetzt eben nur, wir richten unsere Erwartungen auch glaubensvoll auf unser angelegtes göttliches Erbe, auf das Potenzial, das uns gegeben ist. Nur dann geschieht das, wenn wir proklamieren – ich gebe jetzt ein Beispiel – wir sagen ich bin die siebenfache Überlegenheit über alles, was mich angreift. Steht ihr? Das sind wir Form, oder? Wir sind die siebenfache Überlegenheit äh, über alles, was uns angreift. Und nur auf diesem Weg, sage ich, aktiviert man ganz praktisch seine eigenen göttlichen Überpersönlichkeiten. Ja, in der feurigen Gegenwart also unserer Angreifer haben wir gleichsam den Stab des Glaubens in uns hochzuhalten und zu sprechen. Ich bin die siebenfache Überlegenheit Gottes über diesen Geist des Bösen, was immer das ist. Oder? Und meine Ohnmacht, so reden wir dann weiter, so aktivierst du deine Fähigkeiten, deine Guten. Meine Ohnmacht wird zur Allmacht, meine Narrheit wird jetzt zur siebenfachen Weisheit Gottes in mir. Du sagst, mein Unverstand wird zum siebenfachen Verständnis Gottes in mir. Du sagst, meine Ratlosigkeit bricht jetzt siebenfach äh, als überlegener Rat Gottes in mir auf. Du sagst, meine Furcht wird zum siebenfachen Schrecken Gottes über meinen Angreifen. Und so weiter. Versteht ihr das? Seht ihr, und unter solchen Anwendungen erweisen wir uns dann selber als dieser Schössling, der aus den Wurzeln Gottes heraus Frucht bringt, wie wir gelesen haben. Und auch an uns ereignet sich dann Jesaja 11.2. Ich zitiere ihn nochmal, dann heißt es auch auf dir, wenn du das tust. Und auf ihn niederlegen wird sich Erstens der Geist, Jahweh der Geist des Herrn, ja. Zweitens der Geist der Weisheit. Drittens des Verstandens. Viertens der Geist des Rates. Fünftens der Kraft. Sechstens der Geist der Erkenntnis. Siebtens der Geist des, der Furcht des Herrn, ja. Das meint, dass du keinen heilig respektierst. Es gibt also mit anderen Worten keine erweiterte Persönlichkeit unserer göttlichen Kraftentfaltung in uns, ohne entsprechend ich sag mal, satanischen Druck von außen, Keine erweiterte Persönlichkeit der göttlichen Weisheit in uns, ohne Ausweglosigkeiten. Keine göttliche Kraft, ohne Attacken. Ich sag mal, satanischer Lähmungsversuche, wie wir sie gerade er erleben. Und, und, und. Ja? Zusammenfassend bedeutet also diese Stunde der weltweiten Bedrängnis, der Versuchung, Prüfung, Kriege, nichts anderes als genau unsere Chance, unsere absolute Chance, zur siebenfachen Fülle unserer rechtmäßig göttlichen äh, multiplen Persönlichkeiten durchzudringen. Erkennt das bitte, sprich uns hoch zu potenzieren. Die Chance jetzt. Ja. Aber infolge der ständig zunehmenden Qualen werden die Menschen aber auf der anderen Seite so oder so entweder in multiple Persönlichkeiten nach unten oder nach oben fliehen. Die Frage ist einzig eben, mit welcher Art darum äh, oder mit welcher Qualität von Persönlichkeiten werden sich die Menschen jetzt anreichern in dieser Not. Und seht ihr, bei vielen werden es leider die lähmenden Geister der Depression sein, der Schwermut, der Resignation, der sklavischen Geister, der blinden Unterwerfung und so weiter, weil diese suchen jetzt gerade ganze Völker heim. Das ist der Punkt. Diejenigen aber, die ihre göttlichen Grundrechte kennen. Die werden jetzt hinein in die Persönlichkeiten Gottes fliehen, die ich sag's nochmal genmäßig bereits in ihnen vorgesehen sind. Sie sind genmäßig in dir vorgesehen. Ja. Und die Menschen werden sich in ein und derselben Schreckenstunde an der himmlischen Cloud andocken, könnte man auch sagen, und sich äh, durch die so herabwohnende Gottheit selber bis zur ganzen Fülle vervollständigen. Jetzt aber noch ein letztes. Ich wiederhole das nochmal und Vertiefe es. Bei jedem untragbaren Leidensdruck flieht der Mensch innerlich und zwar automatisch hinein in andere Persönlichkeiten. Ja. Wer immer dann nicht hinein in die Persönlichkeiten Gottes flieht, die ihm zustehen, dem steht aber naturgemäß dennoch jederzeit mindestens eins zu eins so viel Gegenkraft zur Verfügung, wie er angegriffen wird. Das sage ich jetzt euch zugute, die ihr mit Gott überhaupt nichts am Hut habt, das gilt jetzt für euch. Ja? Newtons Gesetz der Gleichheit ist mit anderen Worten als Minimum an automatisch vorhandener Wehrkraft für jeden Sterblichen vorhanden. Also auch für den gottlosesten Gesellen, für jeden. Einfach, das ist ein Gesetz. Ja? Mindestens eins zu eins. Gegenkraft. Wenn er diese aber nicht ergreift, weil er gar nicht um sie weiß, zum Beispiel steht dem angreifenden Feind jetzt hört gut zu steht dem angreifenden Feind dadurch automatisch die ganze Kraft zur Verfügung ja also auch die ganze Gegenkraft die vom angegriffenen nicht genutzt wird heißt das das sind gesetze des geistes jeremia 1:17 hat es seine Zeit so zusammengefasst ich zitiere gott spricht da zum Propheten, du gehörte jetzt deine hüften mach dich stark quasi Mach dich auf und rede zu ihnen, alles, was ich dir gebieten werde, und jetzt kommt's. Erschrick nicht vor ihnen, damit ich dich nicht vor ihnen in Schrecken setze. Hier siehst du diesen Aus, diese Auswechslung, wenn du nicht stark bist. Dann gehört dem Feind beides. Also, einzig durch die glaubende Inanspruchnahme unserer göttlichen Geister können wir unsere 7 zu 1 Überlegenheit freisetzen. Um das geht es jetzt. Unsere genmäßig Veranlagten Überpersönlichkeiten sind aber auch zugleich unsterbliche Updates unserer eigenen Person. So oft wir also auf ungöttliche, sprich falsche Geister ausweichen, werden wir weiter maximal eins zu eins Wehrkraft erlangen können und immerzu, sagen wir, mal, dem Sterben auch verfallen bleiben, sprich weiter gequält, weiter abgeführt werden, bis wir irgendwann am Ende sind. Das ist dann unser Schicksal. Sobald wir uns aber mit unseren göttlich veranlagten multiplen Persönlichkeiten aufrüsten, sage ich, werden wir über unsere Peiniger und auch über all unsere Leiden erhoben werden, ganz von selbst. Von da an aber werden wir entsprechend der vorangegangenen Leiden siebenfach über alles Übel herrschen, in welche Gestalt und Dimension dieses auch immer an uns herantreten mag. Ich komme allmählich zum Schluss. Wenn wir in diesem Aufstieg den geplagten Völker da draußen zu Vorbildern werden in unserem Aufstieg, ja, dann werden auch sie es uns nachahmen. Also statt diesem satanistisch ewigen Sklavenstand zu verfallen, werden auch sie, die Völker, dann ihre göttlich multiplen Persönlichkeiten anziehen und samt uns sieben zu eins im Verhältnis herrschen. Sie sollen herrschen, sie werden herrschen, haben wir anfangs gelesen. Und zwar über alle mächtigen Übeltäter. Ganz einerlei, aber wie schrecklich diese auch sein mögen. Ich sage, wer dieses Thema vertiefen möchte, ich empfehle ihm meine Reden, zum Beispiel Kriegsmaßstäbe, widersteht nicht dem Bösen oder Gottes Wurzelbehandlung, könnt ihr meinen geblendeten Link sehen unten, könnt ihr es in der Sendung rausladen. Wir sind durch, gehen wir gemeinsam in unsere Persönlichkeiten ein und siegen. Ich bin Ivo Sasek, der seit 46 Jahren vor Gott steht.